Guten Tag, geehrte Zuschauer! Heute gibt es mal wieder ein neues Video, und zwar ein Video mit einer Begriffserklärung. Es gibt bestimmte Völker, sie werden als Semiten bezeichnet. Und das ist eine Sammelbezeichnung für arabische, nordafrikanische Völker, für Völker, zu denen das auserwählte Volk gehört. Und die Propagandamaschinerie des auserwählten Volkes will uns weismachen, dass das Wort Semit ähm, von einem gewissen Sem abstammt, also einem Häuptling von einem Stamm, von dem alle semitischen Völker abstammen. Also dasselbe Märchen wie das Märchen aus der Bibel, dass alle Menschen von Adam und Eva abstammen, nicht wahr? Demnach müssten das ja alles inzestgeschädigte Kreaturen sein. Nun, das ist natürlich eine dreiste Lüge. Vor noch nicht einmal 100 Jahren gab es in Europa eine Wissenschaft, und zwar in absolut allen Ländern, zumindest in denen, die etwas auf sich gehalten haben. Und diese Wissenschaft hieß Rassenlehre. Das war eine absolut normale Wissenschaft. Verschiedene Tierspezies haben verschiedene Eigenschaften und äh, die, mh, die Wissenschaften, die sich mit den Tieren beschäftigen, sie klassifizieren dann eben diese Eigenschaften. Das ist absolut normal. Genauso ist es auch mit den Pflanzen. Die Botaniker klassifizieren verschiedene Pflanzenarten, ihre Eigenschaften und so weiter. Und genau so ist es auch mit den Menschen. Es gibt verschiedene Völker, es gibt verschiedene Rassen. Und all diese Völker und Rassen haben verschiedene Eigenschaften. Und äh, die semitischen Völker haben ebenfalls ihre Besonderheiten. Und äh, vor noch nicht einmal 100 Jahren hieß es das Wort Semit eigentlich nicht Semit, sondern Semit. Das heißt, die Propagandamaschinerie des auserwählten Volkes will, will uns weismachen, dass dieses Wort mit E geschrieben wird. Das ist eine dreiste Lüge. Das Wort Semit wird eigentlich mit I geschrieben. Und das ist ähm, ein Wort aus der lateinischen Sprache. Denn die, ähm, die allgemeine Wissenschaftssprache vor noch nicht einmal 100 Jahren war eigentlich Latein, obwohl sich eigentlich Wissenschaftler damals schon auf Englisch oder auf Deutsch unterhalten haben. Also Deutsch war zumindest vor 100 Jahren die dominierende Sprache in der Wissenschaft, bevor alles äh, durchs Englische ersetzt worden ist. Aber trotzdem haben sich auch damals die deutschen Wissenschaftler ähm, die, ähm, die eigentlichen wichtigen Begriffe, oder nicht nur die deutschen Wissenschaftler, sondern Wissenschaftler eigentlich überall auf der Welt und insbesondere in Europa, haben sie eigentlich alles auf Latein klassifiziert. Und diese Völker aus dem arabischen Raum und aus Nordafrika, sie wurden als Semiten bezeichnet. Und das Wort Semit stammt vom lateinischen Wort Simia ab, was Affe bedeutet. Das ist schon mal ziemlich interessant, nicht wahr? Um zu verstehen, wer oder was ein Affe ist, müssen wir in die russische Sprache schauen. Auf Russisch heißt Affe Abiziana. Es wird auf folgende Weise in der Transliteration geschrieben. O, B, jana. Das hier ist ein Weichzeichen. Es besteht aus drei Silben. Und zwar aus der Silbe O, das steht für On, was auf Deutsch übersetzt Er bedeutet. Der Silbe Bes, was auf Deutsch übersetzt ohne bedeutet. Und der Silbe Jana, das ist die gebeugte Form des Wortes Jan, also die Yang-Energie. Es gibt also die Yang- und die Yin-Energie. Und die Yang-Energie in diesem Fall, das ist die Evolutionsenergie. Das Wort Affe beschreibt also eine Kreatur, also er ohne die Evolutionsenergie. Das ist ein Degenerat oder Degradant. Und jetzt können Sie sich selber mal überlegen, welche Kreaturen seit Jahren und seit Jahrzehnten nach Europa massenweise eingeschleust werden. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.